Jo Leute willkommen zu einem neuen video Was geht ab? Wir spielen heute Spongebob Square Glock. Das ist quasi ein Indie-Game Spongebob mit SpongeBob-Team, in dem man in der Glocke rumrennt. Bin sich gerade in unserem Haus. A pair of new woman shoes. Ja. Oh shit, Alter. Da hat Spongebob, wo letzte Nacht ein bisschen Party gemacht. Das ist unser Bett. Vielleicht ist die Freude noch da. Wait. Das... A pile, blow, a pile of blow left on your counter from last night. don't really remember much. Oh, letzte Nacht hat es mal ein bisschen Coke gegeben. Ja, wie ihr schon seht, ist das Spiel ein bisschen... weniger kinderorientiert, sondern einfach... Sagen wir jetzt einfach mal eine gta Arme version von Spongebob. Mal schauen, was ist hier? Ist das unser Ausgang? Ich gehen jetzt raus. Ich wollte mich jetzt im Haus angucken, also gehen wir mal zurück. Hier ist vielleicht was. Okay, wir kommen nicht rein. Hier sind ein paar Dosen. Okay, dann war es wohl schon mit unserem Haus. Dann gehen wir natürlich doch, doch raus. Ich bin sorry dass ich gerne eben umgebracht habe, aber das musste sein. Das ist einer der Möglichkeiten, Over zu gehen den Spiel. Guck mal, hier sind Quallen. Weil man kann auch so Quallen springen Geht nach oben? Nein. Ich kann nicht schießen. Muss ich muss erst mal reloaden. Input transcript man sieht hier, die Weite Schritt in der Ecke, manchmal nicht so gut. Der was der hier droppt. Ja, auch mit Quallen Gilet. Unsere erste Aufgabe: den Optionen oder was das Optionen, wenn wir es kämpfen. Wir gehen zur großen Kabel. Wir sollen zur großen Kabel gehen. Dann machen wir es direkt mal. Hm, ich glaube, das ist hier. Was hat ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe eben schon ein bisschen angespielt. Mir das spiel angeguckt. <lacht> was man hier so machen muss machen kann ja, wir rennen jetzt hier habe ich die stadt das ist der Abfalleimer. einmal was haben wir da auch rein können da war ich noch nicht drin tatsächlich nobt der einmal ist beschlossen ähm okay. ach das ist ein kino Okay, rein leider nicht das ist doch fliegende holländer und nicht mit den Sprechen. Ups. oder oh, ist tot. Wir haben jetzt zwei goldenblumen dafür bekommen. <lacht> Dann gehen wir mal nach Mr. Mit, mit Crabs. Weil der was anderes will. Kommt ja nicht rein? Ja, kann man. Ravioli, Ravioli. Ich bin die Formeloni. <lacht> ich glaube, das ist... Eine trappe von plantern könnte mich aber auch ehren Schauen, was hier ist skelette können aber nicht damit interagieren Ja, können wir auch die essen gehen wir mal crabs rein mal gucken was er uns zu sagen hat ups ah me boy you know what day it is That collection day collecting day sorry I've got the list of people I need you to have a chat with. So let me down, boyo. Arr, arr, arr. Now get to work, okay? Is one studio so und wegen ketamine show reden? Was war hier vorne. the other one from the Let's just was what he has Hey Spongebob! I can't feel my Toast! Oh wait! I don't have any! Okay, Patrick. space. think we can go up here again. Then it's going to Oh, we have to turn the What the fuck? The red mist is coming. Ähm, was passiert hier? Oh, oh der, der ist drauf. Der hat oben genommen. <lacht> oh, wait, wait what? <lacht> Ups. Okay, den haben wir ähm, abgeknallt. <lacht> was ist denn Biester? Dios, können wir noch mal rein? Ja, komm wir. Können wir jetzt den Dios looten? Er ist nicht mehr da. Okay, wir können hier nichts losen, wie es aussieht. Schade. <lacht> hier Ripptadäus. Ja, Mr. Quest hier der harte Drogendealer. Oh, Patrick. Oh nein. Patrick hat auch Schulden. Hey Careful, wo ihr Pointed Sing. You won't wanna accidentally kill your best friend, would you? Ähm. Um ich möchte. Okay, ich muss heute. Haben wir nächstes dafür bekommen. <lacht> Ups. Sehr schön. Also nächste Aufgabe ist zur Buda Boon zu gehen. Oder? Ähm, ja, für Buda Boon und Larry sollen wir umbringen. Ich glaube, was ist hier oben irgendwo? Ja, hier ist auf jeden Fall Wasser. Okay, hier sind wir. Wo ist hinten ist Larry bei der Gym. Wollen wir hier was machen? Nope. Oh, Neptune, Alter. Move out way, wait, what? Ähm, okay. Ich dachte, sie hier kommt so ein epic Bosskampf. Wir können die nicht, nicht looten, das ist schade. Wenn er gerne was gegönnt. Man kann, glaube ich, nicht im Wasser, dann stirbt man. So, Spongebob, what's up? Derrick Money, Mr. Krabs, I don't use steroids. it's this kind of 100%, 100 authentic, I swear. So, it's a little light. Oh shit, I'm going to go. Oh, no, we're going to go. Vielleicht sollten wir so eher auf seinen Typen schießen. We have a strategy. Okay, man kann vorher nicht auf die schießen. sind ja alle One-Shot. So, was sollen wir jetzt machen? Habe ich auch gepasst. Die shady Schuhe sollen wir wegwerfen. Das ist das Altersheim. Oh nein. <lacht> das ist hier vorne das Gebäude. Außerdem was also dass hier das zu tun hat. Was ist hier da fliegen? denn da? Oh Sandy, Oh is yeah, SpongeBob? I'm bringing up some things in my lap. What things? I'll saw you. I'll show you soon. But you can't uh, knock. What? Uh, you wouldn't wanna see what we did to them. Uh, what we did to Naka back in Texas. Okay. him on Wow, <laughs> we close. He's close. Wo so, ist das Ding, was wir kaputt schießen sollten? Ich glaube, hier vorne. Frau. Kopfffrau. Ja, hier, da, mit dem Eidenheimwürmer rein. <lacht> wir brechen da erstmal voll rein, let's go. Oh, hallo. Listen, Yellow Kid. You can only talk to me in public if you pay me in Verdans. We talk about this last time, okay. What? Evil! Oh nein. Okay, man kann auf die Dinger rumhüpfen. Wer ist das? I just shit, shit, my, shit my pants. Uh, charmant, charmant. My grandson hasn't called me in 10 years. Okay, also, liebe Leute. Ich muss euch leider... Ey. Abknallen. Es war nett, euch kennengelernt zu haben. Also, ich kann hier noch kurz reloaden und jetzt habe ich so großen krabbel Ähm. Was? Das Seifenblasenkumpel? Oh nein, wir haben Seifenblasenkumpel jetzt Aber oh, wir machen jetzt auch noch einen Massaker. Ups, Pilot. Tipp unser Massaker, aber let's go to Mr. Krabs. Shut the door, lady. it's girlfriend of you. Oh, they shot, shoot me, shot, shot. Have read? Uh, she's still stealing my business. Stealing I'm red. To to late, I'll you, you too. Okay, Sandy. We müssen reden. Oh, die Leuchte sieht immer noch. <laughs> oh nein, Macht mich irgendwie traurig. Was ist da hinten? Ich möchte jetzt mal gucken, was da hinten ist. Weil die Gegend habe ich noch nicht erkundet. Aber das ist nicht hier eine unsichtbare Wand. Komm schon. Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Komm doch hinten nicht hin. Ich Qualen, Kumpel. Das war wohl keine Partyqualle. <lacht> so, was geht hier ab? I'm name have an LSD and then the rest room um I'm looking at from Mr. Traps Ahoy, lady! I've got a report of some narc's downtown that need to be dealt with ASAP Are you down there, I need you to get some funds of, of my bank account Possibly the, bank, uh, the bank's been holding them for validation Get it äh, nothing stands between me and my money. Okay, wir sollen also... in Downtown kleinen Massaker anrichten. Und anschließend dann die Bank besuchen und Mr. muss Geld abholen. Okay. Ich bin hier nicht... Jetzt okay, haben wir schon zu viele Kugel für einen... Film. Sechs müssen wir auch umbringen. Jump is not easy. We keine. Zwei noch. War das kein Treffer. Let's game. Bin zu einer lang gelaufen. Das ich ja. Oh, das ist Puff. SpongeBob. Please don't talk to me in public. I don't want to have to move again. Up, bitch. Was kriegt man hier? Oh, unser Führerschein. <lacht> Geil. Ups. So, da davon ist die Bank. Langweilig in der Bank aufgetaucht. So, hallo. Können wir bitte reden. Ich möchte Geld abholen. Ach, wir wollten reden. Okay, dann müssen wir jetzt schießen oh mein gott man muss hier rüber spielen, man kann man nicht durchlaufen okay, der hat schulden macht auch kreditkarte und empty wallet okay hier gab es kein geld Und sie irgendwo geld holen kann ich jeden rein also, das sieht schlecht aus mit Geld hier gibt es kein geld in der bank ups nachladen ja, dann schauen wir mal was Mr. Krabs dazu zu sagen hat, er wird bestimmt nicht glücklich sein. Da hinten hier müssen wir hin. Wobei einfach gerade auslaufen, wie ich schneller als rumspringen. Zumindest schneller aus. <lacht> ja, dann schauen wir mal was Mr. Krabs dazu zu sagen hat, nachdem wir hier die heile Stadt abgekneckt haben. Das Komm, wir noch ein paar Dublonen. So, auf so ein bisschen Krebs. The sweet smell of money. What? Hand it over to Bunchboy, my Bob. Ah, so be it. I will take you out too. My own employee. In me true form. Oh, jetzt kommt Mr. Clubs echt wahre Form. Holy shit. Okay. Ich weiß schon wie er den Kampf macht, deswegen werde ich jetzt hier gar nicht also auf Dumms spielen, ich bin kein Fan von so acting dumb. Ich muss auch was er hier da kann man nerven nein. Yo. Okay, das war ein guter Cycle. Schnell so, von Frucht. Komm ran! Komm mit mir, Bro! Fucking Pussy! Los, tu es, tu es, tu es! What? Komm ran! Lass uns mit denen los, ey! Wir gehen mal Und der ist weg mit denen! Oh, nach links, nach links. Schneller schießen! Wir ja, einen wir noch! Schnell. Oh! Fuck just happened. Okay, das war easy. Er einfach gegen das Ding nochmal gerannt. Sehr, sehr hilfreich. Gucken wir mal. Ach, der tote Mr. Krabs. <lacht> Einfach eine echte Krabbe, die da rumliegt. Wie ich Batman. Ich wollte nicht, dass es so endet, Mr. Krabs. Aber du hast mich gezwungen, die ganze... Meine, alle meine Freunde umzubringen. Alten Menschen. Außer Krabbe gehört nur mir. Go fuck yourself. <lacht> Oder geht er nach Hause. The Game by mixed Morris. Dieser Grüße auf jeden Fall, Shoutouts zu Mixmorris, nice game. War ein kleines, schönes Indie-Game. Ja, was soll ich noch sagen? Lasst ein Like da, followt meinen Kanal, followt seinen Kanal, schaut bei ihm auf Twitter vorbei. Ich werde in der Beschreibung einen Link zu der, dem Spiel reinpacken, das kann man kostenlos spielen. Das wurde auf. Ich habe vergessen, wie die Website heißt. Das ist so eine Website, wo man als Indie-Developer quasi seine Spiele hochladen kann. Ja, ist auf jeden Fall eine kleine lustige Party gewesen. Und große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich liebe euch.